Bei uns herrscht Pressefreiheit und da fragt man sich schon, wie kriegen eigentlich diese Leute bei Reporter ohne Grenzen Sektion Deutschland ihren Tag rum? Was machen die? Fragt man sich. Und dann schlägt man irgendeine Zeitung auf und liest, der Verfassungsschutz hat vielleicht bald die Möglichkeit, Journalisten digital auszuspähen. Und dann denkt man, Reporter ohne Grenzen, schön, dass es euch gibt und toi toi toi für die nächsten 25.